So, hier würde ich also jetzt mal meinen Anlasser testen, das ist der Anlasser von einem Clio, 1,2 Kubik Hubraum, Kubik Dezimeter sind das glaube ich, ja, Hubraum, mm, jo. ich habe jetzt also Folgendes gemacht, ich habe hier die Autobatterie, 12 Volt geladen und habe hier hinten, den Pluspol an der unteren Schraube und habe den Minuspol der Batterie hier an den Schraubstock dran hängt, denn der, der Anlasser ist selbst mit dem Schraubstock metallisch dann verbunden, wo da eingeklemmt ist, sodass dass der Minuspol also am Gehäuse befestigt ist im Endeffekt Ja, und jetzt geht es hier habe ich noch ein kleines Kabel, das ist wichtig das geht von dieser Klemme hier oben direkt zum Pluspol und wenn ich jetzt halt hier den Kontakt schließe nicht erschrecken, das funkt ein bisschen dann kommt auch hier und wird hier gleich gezeigt, dass der Anlasser auch funktioniert, ich kann es nicht lang machen, das kugelt ganz schön, und bei das heißt der Anlasser ist funktionsfähig und kann in meinem Auto eingebaut werden und dann hoffe ich, dass das dann am Auto auch so gut funktioniert, dummerweise. Hatte ich mir eine neue Batterie gekauft, was ich zuerst dachte, es wäre die Batterie. Na gut, jetzt habe ich zwei Batterien. Auch nicht schlecht. Pff, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen weiterhelfen konnte, wie man denn so einen Anlasser äh, mal testen kann in nicht eingebautem Zustand, bevor man sich die Mühe macht, einen gebrauchten Anlasser einzubauen und muss dann feststellen, dass er nicht funktioniert. Danke und Tschüss.